Hallo ihr Lieben! Wir öffnen heute wieder ein Adventstürchen aus unserem Kalender, dem Ritzer Adventskalender. Und heute habe ich heute was ganz Frisches aus dem Räucherofen rausgeholt für euch und zwar den original-ungarischen Kolbas. Mmh, lecker, lecker, lecker, lecker. Und den möchte ich euch schenken und zwar äh, in einem unserer Türchen. Also ihr Lieben, viel Spaß beim äh, Einschauen ins Türchen, ne? Und äh, lasst es euch gut schmecken, wenn er denn gewinnt. Ciao.